beides für mich gesamtpaket einfach harmonisch passt alles gut zusammen lange lange nicht mehr so ein gutes Kopf gegessen wirklich Und ihr am Start heute aus dem schönen Hamburg heute wird es eine schöne halal Futur geben und zwar werden wir jetzt frühstücken wir werden Mittagessen wir werden Abendessen. alles halal auch mal für die halal community sage ich jetzt mal auch ein kleiner kuss auch für den ganzen support und so weiter und wir werden erstmal schön schlemmen im ersten laden und ja ich bin gespannt und denkt dran auch in diesem video wieder 50 euro random an irgendjemand aus den Kommentaren. Knallt mir die Kommentare voll auch gerne natürlich mit euren nächsten Zielen. Und dann klappere ich die mal ab. Jetzt geht's Ankara. Keep äh, Frühstück. Ich glaube ich werde mir zusätzlich zu meinem Frühstück dann auch noch ein Tantoni gönnen. Big Leaves, diesen Laden auch von euch empfohlen in den Kommentaren. Also schreibt mir auch gerne auch eure Kommentare wieder rein, wo ich als nächstes was testen soll. Wir haben hier den, den Kollegen besitzer auch noch am Start, ne? Alles, was wir hier haben, haben wir jetzt auch frisch. Ja. Ja. Das ist natürlich ein Geschmacksverstärker. Mhm. mit mhm. Gar nichts drin. Keine ja, Okay, alles verleihen hier, ne? Alles. Rein. Okay, so muss das, aber habe ich ihm angekündigt. Hättest du jetzt gesagt, nicht alles verleihen, dann wäre ich voll der Idiot gewesen. <lacht> ihr seid ja bekannt, unter anderem natürlich für So, steht ja auch dran. Ja. Aber ihr habt auch richtig schönes Frühstück gewählt. Mir nee, jetzt zwei Suppen. So Du das auf unseren adana oder was? auch noch? Da musst du aufpassen. Weil ich bin Adana-Experte. Das könnte sein, dass es kritisch für dich wird in der Bewertung. Willst du dich drauf einlassen? Ja, okay, okay. okay. Wir nehmen auch noch deinen kleinen adana Wundert dich nicht, ich schängel mich hier an dir vorbei. Oh, das wird aber knifflig hier, wenn ich mich hier... Oh, mein Lieber. Gleich ein Zelt hier in der Hose. Nee, das heißt, ich habe einen kleinen Schniedel, ne? Hm, vergiss, was ich gesagt habe. Was ist Tantoni überhaupt? Tantoni ist ein Gericht, das wird in der Pfanne dort zubereitet. Ja, ja. Ja, das Fleisch wird angebraten mhm. vermischt mit Wasser und Öl mit Paprikapulver ja. und dann in so ein Boot eingerollt. Ah, okay. Ja. Also das Fleisch ist schon fertig. Das braten wir nur an. Vorher wird das Fleisch eingekauft, gesäubert, okay. geschnitten, gekocht. Mhm. Das wird äh, geliefert täglich. Das ja. ist frisch. Ja, in einer Bäckerei gemacht so also auf okay. Steinofen. Ah, okay. Ja. Ich leg hier mal los mit dem Pantone schon mal, bevor das kalt wird. Man soll da wohl Zitrone noch mal reintröpfeln, das soll noch geiler sein, das mache ich jetzt auch. Und die Linsensuppe. Dankeschön, aus. Dankeschön, Bisschen Brot und oh, schön angeröstet. Danke ja. dir. Perfekt. Danke, danke. gucke mal meine Linsensuppe, angeröstetes Brot, nochmal Peperoni und Zitrone. Früher mochte ich nie so gerne Suppe, aber ich habe richtig geile Suppen jetzt. ist auch letztens in dem Video mit dem besten Restaurant in Buxulip. Müsst ihr euch angucken. Die krankeste Suppe meines Lebens. Sehr linsig, intensiv. beinahe sagen leicht fruchtig. Fragt mir nicht, wie das kommt würde ich jetzt sagen, wäre ein klein bisschen zu wässrig tatsächlich. Aber kann man gut essen. Also schönes, schönes Aroma. Schön linsig vor allem. Ne? Das ist gar nicht schlecht. Ich habe eben schon vom Tantoni probiert. Das Brot ist mir ein bisschen zu dick, zu massiv. Aber schauen wir mal. Ein stabiles Tantoni. Kann man nicht anders sagen. Aber schönes Fleisch. Gutes Fleisch. Schön mager. Fällt mir eigentlich. Weil eigentlich wollte ich nur eine Suppe fressen. Aber wie das so ist, dann heißt das Kanto nieder. Du probierst das auch noch. werde auch noch ein Adana jetzt kurz probieren. Und dann gönnt sich sonst nichts. Ein Kleiner Laden. Also da ist wirklich viel los. Die Leute sind begeistert hier. So, hier kommt mein Adana im Brot. Sehr schön angerüstet hier. Das macht Hunger auf mehr, in der Tat. Ich weiß nicht, warum ich werde unten anfangen. Direkt auf eine Peperoni gebissen. Schöne Säure, weil die sind ja eingelegt. Schöne Zitrone noch, sogar hier unten. Esel, Mann. Guck mal, was ich gemacht habe. Oh Mann, ey. Adana gefällt mir sehr gut. Selbst im Adana ist es noch so ein bisschen bissfest. Oh Mann, jetzt habe ich mich schon wieder voll vollgekleckert. Schöne Schärfe, Zitrone, wie auch Chili-lastig halt. Adana für mich Highlight hier, absolut Highlight. Die Gesamtnote von dem Schuppen hier. Gib ich mir 7 Punkte. Adana würde ich echt eine 8,4 8, geben. Finde ich echt geil. Tante ich eine 7 geben. Suppe so 6,5. Aber dick Potenzial, der Laden. Und das Adana trotzdem, so wenn das geröstet ist, brutal. Wir sehen uns im nächsten Laden. So, also, ich habe erstmal Feedback für dich. Adana, richtig brutal. Also, Leute, für Adana, das ist hier, glaube ich, in der Ecke. Und ich habe hier viele gegessen. Der beste Adana, den ich bisher gegessen habe. Hatte Kantoni hat in Anführungszeichen nur eine 7 gekriegt, weil ich das Brot zu präsent fand. Ich... Hauptsache, es hat dir geschmeckt. Ja, Mann, auf jeden Fall. Ich danke dir schon mal vielmals. Ne? Ist in der Videobeschreibung die Adresse, ne? falls ihr die sucht. So, also, eins muss ich noch mal sagen. Und, äh, äh... <lacht> Ich Gerade Adana, ich schwör's euch. 5,50 der Preis. Preisleistung unschlagbar. Das wollte ich auch noch mal gesagt haben. Jetzt sehen wir uns zum nächsten Laden. Bevor es weiter geht, zum nächsten stopp -Essen zeige ich euch mal ganz kurz einmal nochmal. Eierrasieren im Auto. Ganz kurze Werbeunterbrechung für Manscaped. Ein Monat, Rückgabegarantie, gebraucht alles, deshalb probiert es aus. Ich habe ja auch am Start ein Nasen- und Ohren mit der gleichen SkinSafe-Technologie. Ich möchte euch heute zum 3-Monats-Programm quasi verführen, zum Abo. Da kriegt ihr alle drei Monate dann die Sachen, die ihr braucht, nach Hause geschickt. Ihr könnt euch auch in eurem ganz normalen Account einloggen. Ihr könnt da Sachen dazu buchen, wie zum Beispiel Ball, Deodorant oder normale Hygieneartikel, wie Nagelknipser und so weiter, gibt es alles am Start. Ihr könnt auch Sachen natürlich abwählen. Ihr könnt auch Lieferintervalle, also euren genauen Lieferzeitpunkt, auswählen, verschieben etc. Ihr habt auch die Möglichkeit, Geschenke mitzubestellen zu euren Mitgliederpreisen. Etliche Vorteile dadurch. Genau, das Ganze mit dem Code Holle, 20% Rabatt und kostenlose Lieferung. Ja, und jetzt geht weiter im Video. Okay, Ali, was würdest du mir denn empfehlen? Alles Halal bei uns. Fleisch kann ich dir, unsere Lammspieße empfehlen. Das ist kebab -Teka. Das ist neuseeländischer Lammlachs. kommt mit dem traditionellen Reis. was ich dir auch noch ans Herz lege sind die Mantu Teigtaschen, das afghanische Gericht schlechthin. Äh, okay, dann nehme ich die Teigtaschen und ähm, Lamm esse ich auch gerne. Ja, dann. Perfekt. Ja, ich glaube, ich würde Lammhacksel noch mal probieren. Ja. Lammhacksel und äh, Teigtaschen. Okay. Die habt ihr schon vorbereitet, ne? Die machen die bei uns auch selber. Also wenn du Gäste zum Beispiel zu Hause mm. empfängst, die sind hier sehr aufwendig in der Zubereitung. Ja. Und das ist eine Art Wertschätzung. Das also, Wertschätzung ist auf cool, jeden oder? Fall genau Wertschätzung. Da saß jemand äh. vorher eine Nacht mindestens äh. dran und hat diese äh. Teigtaschen gefüllt. Ich, was denkst du, würde deine Mutter machen, wenn? du sie einlädst und du machst auf einmal Fertig Pizza zu Hause. Das geht gar nicht. Äh, Fertig, denkst bald. du, sie würde dich auch äh, Das vielleicht nicht, äh, aber ich glaube, das Erbe äh, ist das äh, auf jeden Fall äh, in Gefahr. Geil, dann gucken wir mal ein bisschen da auf, auf die Zubereitung. Ah, ah, sind, da sind ach, das sind auch die Spieße für mich? Das ist Spieß für sie, das oh, ist ein bisschen Oh, Das riecht richtig richtig ja. nach Knoblauch. Das meinst du, richtig ist Knoblauch drin? Ja, oder? ist der mhm. Ich habe einmal glaube ich jetzt afghanisch gegessen und da äh, die haben mich nicht überzeugt. Also da bin ich sehr gespannt auf die hier, auf die mich diesmal so überzeugen. Ne? Girl, Äh, neue Öffnung gehabt, das ist ja im Eppendorf, sage ich mal, reichen Gegend, nenne ich mal so in Hamburg. Und ähm, ja, das war vorher auch sehr gut, tra sehr traditionell, aber gefühlt zu traditionell. Jetzt haben die es ein bisschen auf modern aufgemacht. Wir haben hier die Teigtaschen, das ganz traditionelle Mantou, gefüllt mit Rinderhack, auf dem Joghurtboden, Packsauce, hier die schöne Lammfilet auf dem Grill mit geilen Himbeeren. Äh, das sind karamellisierte äh, Karotten mit... Sultanin und Lamhaxe. Auch geil aufgemacht. Joghurt, Minzjoghurt. Hier noch Granatapfelkerne drin. Oh, bombenmäßig, bombenmäßig. Fangen wir erstmal mit Mantou an, weil ich liebe einfach Teig. Teig. Oh, oh, Chancen gleich. Ja, ja. Oh, oh, Joghurt. <lacht> ja, so, so, so. Schön Minzjoghurt dazu. Wahrscheinlich also, eine leicht tomatige Soße von den, von den Tomaten oben, wird aber nicht zu so präsent. Die Minze runden das perfekt ab. Das ist diesen typischen Zwiebel-Hackcharakter von drin. Teig dazu. Top. Ich Ihr hier die schönen Karotten mit Rosinen drin. Ich liebe Rosinen, auch im Reis drin zum Beispiel. Mag ich sehr gerne. Streiten nicht, ja, nicht die Geister Ganz genau. Streiten die Geister. Schön weich, die Reis, wie ihr sein soll. Da ist auf einmal dann diese, diese Frucht diese Süße dazu. Du kommst du einmal raus aus diesen Deftigen und bam kommst du wieder rein in diese Lammhaxe. Also ich feier ja das. Guckt euch das mal an. Es fällt auseinander. Da ist ganz viel Liebe reingeflossen. Ganz saad, das Fleisch, ganz saater. Wie Esel haben die Zeit von hinten gefilmt. Aber war ich so komplett schattig? Ziemlich, Digga. Ziemlich, ja. <lacht> so, also wir haben die Spieße hier. Ich nehme jetzt einfach mal voll auf äh, barbarisch, kann man das sagen? Ja. Nehme ich hier raus und werde mal... Schön intensiv Knoblauch. Geile Konsistenz. Schön mager, aber nicht zu trocken. Das ist schöne Röstung am Fleisch dran. Die schmeckt man, die knackt. Geil, schön zart. Minden wir jetzt noch so einmal einen dicken Löffel mit Reis, Soße yeah. und Fleisch. So muss das sein. Treffen wir ja mal zwei Welten. <lacht> ja. Warm, intensiv, saftig, deftig, schön neutralen Reis quasi. Schönes Essen. Ne? Ich werde durchweg eine 9 Punkte von 10 wirklich geben, weil ähm, das einfach alles passt. Hinten und vorne, es ist kein irgendwie, oh hier fehlt der Geschmack, hier ist zu viel, hier ist zu wenig. Ich finde einfach keinen Fehler an dem Essen, es ist einfach durchweg lecker, handwerklich top gemacht. Top, kriegt 9 von 10 Punkte von mir, durchweg jedes ja. Gericht. Hier kann man sehr gut essen gehen, wenn man auf dieser Art von Essen steht, da findest du kein Haar in der Suppe. Top Ding, top. Jetzt sehen wir uns gleich im, äh, zum Abendessen bzw. ich werde noch mal ein bisschen pumpen im Park. Bang, bang, bang. Und dann äh, sehen wir uns beim nächsten Laden. Jetzt weiß ich, warum die die Küche auf ein bisschen nobel gemacht haben. Hätte ich zwar keinen Bock zu wohnen, aber macht was her. Guck mal hier. Ich hab viel Geld da. <lacht> oh, haha, da kommt der Kollege und kontrolliert die Autos. Gute Arbeit. Also sowas muss, wird gebraucht. Okay, wir gehen jetzt mal eben trainieren. Eine kleine Runde und dann geht's weiter ans Fressen. So ein gutes Krog zu machen, das ist nicht leicht. Und deshalb habe ich Angst vor nächsten, vom, nächsten, äh, vom nächsten Location. Aber ich bin, hab, hoffe trotzdem natürlich, dass wir da was Geiles zu bieten kriegen. Natürlich geboten kriegen. Bruder, ohne viel reden, ne? Mach mir einfach dein bestes Cockpit. Komm mit. So, my eyes no lost control. Looking at this beautiful distraction. Fell in love with a fatal attraction. I really let my guard down, now relaxing. Why did I open up? She take on with tomorrow. So, und dann komme ich gleich wieder rein. Ich hatte erst ein bisschen Angst zu viel Salat, ähm, aber die haben schon ordentlich Belag. Käse, Sucuk, hier die ähm, und das Chicken, diese Panade und das machen sie auch alles selber und alles komplett. Das komplett, oh, ich denke mir, winkt jemand gerade zu. Ich denke, wer, wer grüßt mich da? Ja. <lacht> ich esse äh, ja. hier. Könnt ihr essen und ist alles halal für die Halal Community? Das Chicken habe ich ähm, Knoblauchsoße und bei äh, Sucuk ist. Chili Cocktail -Soße drauf. Ist richtig knusprig geworden. Hat man vielleicht in den B-World schon gesehen. Außen knusprig, innen weich das Sandwich. Gute Brotauswahl. Ordentlich Belag drauf. Saftig. Geile Soße. Gutes Brot. Salat macht dort das Gewissen ein bisschen besser. Ordentlich Salat drauf. Gut schönes Kraut. Frische Sujuk. Mm, Königsdisziplin. Ganz ehrlich, hier kannst du richtig gut Tock essen, Mann. Schön, die Soutouk hier unten. Hier mmh. du noch die geile Hähnchenbrust. Mmh. Das gefällt mir richtig gut, das Essen. Fock findest du selten, Sandwich findest du selten gutes. Maguette, wie man es auch immer sagen mag. Alter. Ich sage das doch ja jedes Mal wieder mal. Also aufs so auf den Punkt zu bringen, beides für mich Gesamtpaket. Einfach harmonisch, passt alles gut zusammen. Wenn ich den Gesamtgeschmack einfach jeweils schon beiden Korks bewerten müsste, würde ich eine 8,5 für beide geben. Lange, lange nicht mehr so ein gutes Korki gegessen, wirklich. Ja, Mann, das war's so ein Video, hat mir sehr Spaß gemacht. Sehr geiles Essen heute gewesen, Mein ganzen Tag halal gefressen. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Äh, äh, Mann, was rede ich denn schon wieder hier, Mann? Ich hoffe, ihr seid jetzt mal auch dabei, Mann. Ne, nein, nächstes Mal auch dabei. Und äh, denkt an das Kommentar, 50 Euro Gutschein, random, und eure Kommentare, wo es als nächstes hingehen soll. Vielen Dank für Ihren Support jetzt schon lange Jahre, möchte ich beinahe sagen. Und bis zum nächsten Mal.